Ein Gastgeber Sarkozy, dem die Tagesordnung abhanden kam, Europa präsentiert sich den Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in hilflosem Chaos. Die reden statt der wichtigen Themen wie internationales Währungssystem oder eine bessere Regulierung der weltweiten Finanzmärkte jetzt nur über eines. Wie kann nach einem nunmehr nicht mehr ausgeschlossenen griechischen Staatsbankrott ein Übergreifen der Krise auf die ganze Welt vermieden werden? Schon am Vormittag eine Islands einberufene Sitzung von vier Euro-Ländern. Deutschland und Frankreich, das sind die beiden Starken, die wohl einen Großteil der Zeche würden zahlen müssen. Und Italien und Spanien, Länder also, die nach Griechenland als weitere Wackelkandidaten gelten. Gestern Nacht schon musste sich der griechische Ministerpräsident in Cannes harsche Kritik an seiner überraschenden Kehrtwende zu einem Referendum anhören. Das müsse, so die Forderung der übrigen Euro-Länder, bis spätestens Anfang Dezember erfolgen. Bis dahin würde die Auszahlung aller Hilfsgelder an Griechenland gestoppt. Wir haben noch einmal klar gemacht, das Referendum, und das haben die griechischen Vertreter auch ähm, deutlich unterstützt, der griechische Premierminister. Das Referendum geht im Kern um nichts anderes als um die Frage, möchte Griechenland im Euroraum verbleiben, ja oder nein. Und jetzt vielleicht doch kein Referendum. Und so ist das einzige klare Signal an die nervösen Finanzmärkte aus Cannes bisher das von Eurozonen-Präsident Juncker. Der Euro könne sehr wohl auch ohne Griechenland überleben.